Der Einstieg, gute Frage. Wahrscheinlich E-Mail, also was mich total weggeblasen hat, als ich ins Web ging, das war mit dem iMac 2000 ungefähr, also 1999, war, dass man E-Mails an irgendjemanden schicken konnte, in meinem Fall an Universitätsprofessoren in, der, in den USA mit einer Frage und du bekamst am nächsten Tag die Antwort, sehr freundlich, informell, Martin, und dann war die Antwort da. Und ich dachte immer, ja, so muss Kommunikation eigentlich funktionieren, generell. Und der nächste Stufe war dann eigentlich erst, glaube ich, 2003 mit Blogs. Also bloggen. Und ab da Web 2.0.